Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist uns ganz wichtig und ist auch ein wesentlicher Beitrag für die Patienten. Wir haben hier verschiedene Formen, wie wir diese Zusammenarbeit fördern. Einerseits gibt es natürlich interdisziplinäre Besprechungen. Wir haben ein eigenes EDV-Programm, Dokumentationsprogramm, das in allen Berufsgruppen zur Verfügung steht. Wir haben gemeinsame Aus- und Weiterbildungen. Wir arbeiten auch mit icf ähm, wodurch wir eben hier, hier auch die, noch einmal auch die Zusammenarbeit auch mit den, mit den Ärzten, mit der Pflege in der Therapie, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass hier wirklich alle Berufsgruppen an einem gemeinsamen Ziel für, ähm, für den Patienten arbeiten. Einmal pro Woche gibt es die wöchentliche Reha-Teambesprechung, wo wir Patienten besprechen, wo alle Professionen anwesend sind, wie Fachärzte, Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Dieterologen, Psychologen und Pflege wo wir dann auch den Patienten besprechen, Therapieänderungen vornehmen oder auch die Reha-Fähigkeit prüfen. Schönen Nachmittag wünsche ich euch allen, und zwar zu unserer Teambesprechung. Ich wollte heute zusammenholen, weil wir ja den Herrn Huber gerade bei uns in der, in der Reha, beim Reha-Aufenthalt haben. Und zwar, der Herr Huber ist ja 55 Jahre, ist ein Briefträger und die Hauptdiagnose, warum er jetzt bei uns im Haus ist, ist eben die ähm, hüft operation links, die er am 30.09. bekommen hat. Und die Nebendiagnosen, die sind ja auch allen bekannt, das ist eben das Kolon-C, Jahr, äh, was er 2020 gehabt hat und eben jetzt aufgrund von der Long-Covid-Situation äh, bei ihm ein Fatigue-Syndrom. Jetzt ist meine Frage oder warum ich, warum ich mit euch das besprechen wollte, äh, ich sehe schon einen irrsinnig guten Therapieerfolg, was jetzt die Beweglichkeit betrifft im Bereich von der hüft -Total und auch von der Hüftbeweglichkeit im Allgemeinen. Nur das Problem, was jetzt ist, ist, dass die Kraft, mir zu wenig äh, zunimmt. Ja? Also Er hat Probleme, dass er Kraft aufbaut, dass der, der Muskel besser äh, arbeitet und auch mit dem Erschöpfungssyndrom. Also er berichtet mir aber selber, dass er immer zusehends erschöpft ist, ähm, was immer mehr wird im Laufe des Aufenthaltes und das ich ja zurückschließe auf das Fatigue-Syndrom. Und jetzt wollte ich euch einfach einmal fragen, weil ihr habt es ja auch schon in der Therapie gehabt, was da eure Erfahrungen mit ihm waren, was mit ihm besprochen habt, was genau da alles äh, ihr schon gemacht habt, dass man sie da einfach einmal absprechen, dass er jeder von den anderen Bescheid weiß. Ähm, wie schaut es bei dir jetzt einmal aus, Sabine, in der, in, der, in der Ergotherapie, was hast du mit ihm schon alles gemacht Also bei besprochen? mir in der Ergotherapie hat er auch einmal angegeben, dass er sich leichter oder schneller erschöpft fühlt, in der Therapie, aber auch im Alltag, bei ganz alltäglichen Sachen, wie er einfach waschen, aufstehen, anziehen, dass er da einfach immer gespielt dass er einfach nur nicht so belastungsfähig ist. Da haben wir miteinander bis jetzt einmal das Energiemanagement besprochen. Da ist es ihm wichtig, dass er die Aktivitäten, die was er über den Tag verteilt hat, einfach plant und auch die Zwischen durch die Pausen einfach gut ähm, nutzen kann. Da haben wir einerseits den Reha-Aufenthalt miteinander geplant, also die Tagesanalyse haben wir da miteinander durchgegangen. Wann hat er Therapien, wann hat er Pausen und wie nutzt er die Pausen auch gezielt? Ziel vor dem Ganzen ist einfach, dass wir die Belastungsspitzen überhaupt vermeiden, damit es zu der Erschöpfung, die eben danach dann auftritt, wenn er eben über die Belastungsspitze drüber kommt, gar nicht erst aufkommt. Okay, sehr gut, ja, weil da hat er eh schon, das hat er eben eh schon erzählt, dass ihr da gut schon daran gearbeitet habt und dass er das auch versucht schon mit dem Tagebuch, dass er das eben umsetzt genau. dann, dass er das, na, sehr gut. Und wie, weil er hat dann auch gesprochen, so ein Art Tagebuch bei Janina mhm. bei dir. was habt ihr da miteinander schon besprochen? Genau, also ich habe mit ihm das Energietagebuch durchbesprochen und das, das kennt ihr genau. ja eh, das ist ja gerade dazu da, dass er mal ein bisschen eine, eine, eine bessere Einschätzung bekommt, wie viel er machen kann, bis er erschöpft ist, dass er dann auch gezielt Pausen macht und dass er eben für diese neue Situation, in der er jetzt ist, ein besseres Gespür bekommt. Gleichzeitig mache ich mit ihm Entspannungstraining, habe ihm eingeteilt, damit er einfach gezielt entspannen kann, dass er mehr aus diesen Pausen rausholen kann. Und dann habe ich ihm zu den Einzelgesprächen auch geholt oder haben wir jetzt nur ein paar Gespräche, weil, ja, weil er einfach einen irrsinnigen Erwartungsdruck an sich selber hat, weil er einfach funktionieren möchte so wie vorher und da einfach in, eine, ja, in einen Schlamassel kommt. Genau. Ja. Genau, weil das hat er mir eben auch gesagt. Und da er hat auch schon mitgeteilt mir, dass er jetzt das schon die, die, die Pausen eben bewusster einsetzt, weil in der ersten, die ersten zwei, drei Tage wo er da war, wollte er noch zusätzlich Krafttraining machen und in den Fitnessraum mhm. gehen und wollte noch Längen schwimmen. Jetzt ist es so, dass er eigentlich wieder sagt, okay, ich gehe spazieren und wenn ich jetzt da nicht spazieren gemacht, dann mache ich eine Pause. Und da habe er mir dann auch gut zugeredet, mhm. weil, weil er das eben gesagt hat, dass er das mit dir erarbeitet hat, dass es auch sinnvoll ist im Hinblick ja, auf das, das Fatigue-Syndrom, dass er da nicht in den Erschöpfung Bereich dann reinkommt. Genau, und was auch noch voll wichtig ist bei ihm ist, dass er den Fokus auf das legt, was er, was er schon geschafft hat oder was jetzt wieder geht, mhm. weil er ganz schnell das sieht, was, jetzt, was er nicht mehr kann oder was er vorher kennen hat und was jetzt nicht geht. Und bei ihm ist ganz wichtig, diesen Fokus immer wieder auf die auch klitzekleinen Erfolge zu legen. Und äh, ja, das, äh, ein bisschen hat er es schon eingesehen, aber da wird eine Unterstützung brauchen. Genau, das bewusst machen, ja, genau. Und äh, Iris, wie schaut es jetzt bei dir aus? Weil er hat ja äh, mir da eben gesagt, äh, dass er vom, vom Kolonziar her jetzt nur über die Probleme hat, ähm, weil er eben auch mit, mit, mit, mit äh, die also Durchfall und so Probleme hat. Habt ihr da schon was ähm, in dem Management, in dem Bereich, beziehungsweise von der Ernährung her, habt ihr da schon was umgestellt oder versucht mit der Küche zu Besprechen. Ja, also der Herr Huber war ziemlich am Anfang des Aufenthalts, gleich bei mir, also hat man dann auch der Arzt schon zugewiesen, ähm, eben die Problematik, die Hauptproblematik besteht halt in der Diäre, also im, im Durchfall und das schon bis zu sieben siebenmal halt am Tag, also es ist halt wirklich belastend für den Patienten. Mhm. Ja. Er hat halt Angst, da. Also er hat bei mir angegeben, dass er halt auch Angst hat, dass einmal keine Toilette da ist, ähm, ja auch während der Therapien, also das belastet ihn schon wirklich. Ja. Wir haben jetzt einmal Maßnahmen besprochen bei uns im Haus. Also, ich habe ihm einen geschabten Apfel aufgeschrieben, eine Banane empfohlen, auch einen Schwarztee, dass das einfach einmal ein bisschen stopfend wirkt alles. ich habe ihm dann auch ein Ballaststoffpulver empfohlen, das Optifiber, das haben wir bei uns im Haus. Das hat er dankend angenommen. Das rührt er sich selbst immer dann in die Suppen ein oder auch in den Apfelmus. Das funktioniert sehr gut. Also, da hat er bereits noch drei, vier Tagen eine Besserung wahrnehmen können. Ja, ich weiß nicht, hat er da bei dir auch schon was ähm, gesprochen davon, ähm, von den Ängsten, keine Toilette zu finden? Wohl, das hat er schon ja. angesprochen und ich habe mit ihm dann so ausgemacht, dass er einfach das am Anfang den Therapeuten auch sagt, was das Thema ist und dass er, ähm, ja, dass er sozusagen einfach äh, schon mal vorbaut und äh, sich erklären lässt, wo es nächste Klo ist. und ja, ob er es schon umgesetzt hat, weiß ich nicht. Da kann ich gleich einhaken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sabine, aber bei mir hat er es gleich gesagt in der Einzelhandlung, hat er mir das eben erklärt und hat das versucht, mir zu, zu schildern, eben seine Ängste. Und ich habe gesagt, hey, jetzt brauchen Sie da gar nichts antun. Sie sind nicht der Einzige und wir haben unmittelbar zehn Meter weiter, ist von meiner Einzeltherapie hier bei der, bei der Physio, ich haben auch ein Klo. Also wir haben das jetzt so vereinbart, er braucht nicht einmal was sagen, wann es ist, er geht einfach steht auf und geht, also von dem her, das, das hat er schon gut umgesetzt, Super. also das ist schon, da hat er sich schon... Super geäußert dazu, sage ich jetzt einmal. Und jetzt habe ich nur eine Frage, Iris, in Bezug aufs das Long-Covid-Syndrom, weil ja das Fatigue-Syndrom, da äh, ist ja von der, von der diätologischen Seite her immer das Problem, das dann heißt, dass da auch der Eiweißmangel entsteht und das ja wieder zurückführend auf die Muskulatur geht. Jetzt ist meine Frage, was ja mein Part ist, ich will auf der einen Seite die Muskulatur aufbauen, auf der anderen Seite wird er wahrscheinlich den Eiweißmangel haben. Ähm, Gibt es da irgendwas, was mir am Anfang raten können von deiner Seite her oder so? Genau, also er war schon bei mir aufgrund des Themas mhm. des Fatigue-Syndroms und einfach auch der Mangelernährung, ähm, ja wir haben da besprochen ähm, die Eiweißportionen, die Eiweißportionen habe ich euch da mitgebracht, das ist einfach ein bisschen so, wie kann man in der Praxis abschätzen, wie viel Eiweiß ist, wie viel Lebensmittel drinnen, sodass man das auch praktisch ähm, super umsetzen kann. Das ist auch wieder an der daheim ganz geschickt, dass man das dann auch der daheim wieder an Gewichtszunahme halt erreichen kann, weil er hat mir erzählt, er hat doch zehn Kilogramm abgenommen, während, also bis zu zehn Kilo, ich weiß nicht sicher, während der Covid-Erkrankung oder nach der Covid-Erkrankung dann auch, und halt schon vorher einige Kilo aufgrund des Kolonzears, also des Karzinoms. Ähm, ich habe ihm dann auch bei uns noch Trinknahrungen mitgegeben, das sind so kleine Flaschen, die sind sehr energiereich, und auch viel Eiweiß drinnen, da habe ich ihm gesagt, er soll es mal probieren, einige Geschmacksrichtungen, wenn ihm die zusagen kann, er sie auch gerne jederzeit weitere Trinknahrungen von mir holen, dass wir einfach auf derer Seite ein bisschen unterstützen, dass er ausreichend mit Eiweiß versorgt ist und dass dann auch der Muskelaufbau gut funktionieren kann. Sehr gut. Auch von der Qualität vom Eiweiß her haben wir gesprochen, weil es gibt natürlich verschiedene Qualitäten. Je besser die Qualität vom Eiweiß ist, desto besser kann der Körper, das in körpereigene körpereigenes Muskeleiweiß umbauen. Das ist auch sehr wichtig. Aber wir haben dann noch einen Termin, dass wir das evaluieren, wie es einem da geht und auch noch Tipps und Tricks für dann daheim nur besprechen. Genau, super. Das ist eh super, weil ich gebe mir ja dann von meiner Seite her auch ein Hausübungsprogramm, wie sie sie alle macht, in Bezug auf Muskelaufbau. Und wenn er aber das von der Eiweißschiene her mitkriegt, dann kann er das dann kombinieren. Das ist sehr gut. Gut so. Dann würde ich sagen, jetzt ist der Herr Huber eine Woche da, schauen wir einfach, treffen wir sie nächste Woche einfach nochmal mal so Mitte vor seinem Aufenthalt, dass wir einfach einmal einen Iststand mal mehr erheben, wie es ihm geht, ob dies, die ganzen ineinandergreifenden Therapien dann schon wirken und dass wir einfach dann noch für den restlichen Aufenthalt und auch für zu Hause dann noch eine gute Abstimmung finden von uns alle vier her, dass wir das dann machen können. Okay. Ja. Schönen Tag noch. Schönen Sohn. Tag